<lacht> Zur Ausgleich ist also kleiner Satz Tage, wo ich kleine Augen zusammensitzen kann. Dann geht es hier Zum in die hin? Bibliothek hinein. Ein kleiner Blick in die Küche und dann hier über die Seite. Das ist unser Reflektorium.